Ramadan. Welcome, Ramadan. Welcome, Ramadan. Hallo und Selam Malikum, herzlich willkommen bei Atlas Küche. Heute gibt es gefüllte Simmen. Oder Reif, ich weiß nicht, wie ich jetzt das genau bezeichnen soll, ob Simmen oder Reif. Die einen nennen es so, die anderen so. Ich habe es ja beim äh, Bré-Rezept ähm, ja schon festgestellt, dass äh, es unterschiedliche Namen gibt. Das ich ich finde das echt faszinierend. Ein Land und doch so unterschiedliche Namen für ein ein Gericht, Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, wie heißt es denn eigentlich bei euch? Ne? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Ich bin mal ganz gespannt darauf, was äh, heute so dabei rauskommt. Und äh, ja, jedenfalls werden sie mit Zwiebeln und Paprika gefüllt. Bauchfett ist hier ein toller Geschmacksträger und sorgt für den hervorragenden Geschmack. Und äh, mit marokkanischem Minztee ist der Iftartisch, denke ich mal, mit diesem leckeren Reif sehr gut bestückt. Das garantiere ich euch denn die schmecken wirklich ganz ganz ganz lecker also wir gehen jetzt einfach mal zu den zutaten rüber und starten dann auch direkt los für die füllung benötigen wir paprikaschoten die habe ich hier ganz fein gewürfelt gehackte zwiebeln gehackte petersilie die habe ich Bauchfett vom Lamm. Außerdem benötigen wir an Gewürzen Salz, gemahlener Koriander, Kreuzkümmel, Pfeffer, edelsüßes Paprikapulver und etwas Olivenöl. Ich starte mal direkt mit der Füllung, damit sie schon mal in Ruhe abkühlen kann. Da gebe ich als erstes das Bauchfett in eine heiße Pfanne und bringe es erstmal zum Schmelzen. Das sieht bei mir so krümelig aus, weil ich es vorher eingefroren hatte und äh, direkt aus dem Tiefkühlfach habe ich es in einen Mixer gegeben und äh, fein zerkleinert. Ich mag es nicht, wenn man ähm, noch so grobe Fettstücke hat. Ihr könnt das Fett aber auch in sehr, sehr kleine Würfel schneiden. Nun gebe ich etwas Olivenöl hinzu, um die Zwiebeln und Paprika anzubraten und äh, wenn die Zwiebeln schön glasig sind, dann äh, gebe ich äh, die Gewürze und Petersilie hinzu, rühre alles gut durch und lasse die Füllung noch weitere 10 bis 15 Minuten bei mittlerer Stufe braten, bis äh, die Paprika zumindest weich wird. Danach die Pfanne vom Herd nehmen und komplett auskühlen lassen. Und hier habe ich die Zutaten für den Teig. Dafür benötigen wir Mehl, feinen Hartweizengrieß, Hefe, ob trocken oder frisch, das ist egal, etwas Zucker, Salz und lauwarmes Wasser. Auch hier ist die Zubereitung ganz easy. Mehl und Hartweizengrieß gebe ich in eine Schüssel und vermische es zunächst mit dem Salz. Dann drücke ich eine Mulde in die Mitte und gebe dort den Rest hinein, also die Hefe und den Zucker. Als nächstes gebe ich dann etwas Wasser hinzu, sodass die Hefe sich schon mal etwas auflösen kann. Jetzt lasse ich den Teig etwa 10 Minuten kneten und gebe immer peu à peu Wasser hinzu, bis letztendlich ein glatter, weicher Teig entsteht. Ich habe ein Blech genommen und es schon mal mit Öl eingefettet und äh, jetzt drücke ich aus dem Teig einfach so kleine Kugeln aus, meine wiegen etwa ja, 90 Gramm, 80 bis 90 Gramm und äh, lege sie dann einfach anschließend aufs Blech, damit sie zugedeckt ca. 20 Minuten ruhen können. So lässt sich der Teig nachher einfach besser verarbeiten. Hier habe ich ganz normales Sonnenblumenöl, womit ich gleich den Teig äh, weiterverarbeiten werde. Was ich jetzt mache, und das ist aber wirklich optional, hier gebe ich ein Teelöffel Paprikapulver hinzu. Das sorgt nämlich für die schöne goldrote Farbe, die äh, die Simmen dann bekommen. Und hier ist jetzt auch meine Füllung schön abgekühlt. Und jetzt kann ich auch direkt loslegen. Zunächst gebe ich etwas Öl auf meine Arbeitsfläche und äh, breite im Kreise den Teig hauchdünn aus, zumindest so weit ausbreiten, äh, bis die Arbeitsfläche durchschimmert. Ähm, falls euch der Teig hier und da mal reißt, ist es überhaupt nicht schlimm, einfach fortfahren und äh, wenn der Teig dann großflächig ausgebreitet ist, äh, verteile ich gleichmäßig die Füllung und falte sie anschließend zu kleine Taschen. Auf jeder Falte gebe ich immer wieder etwas von der Füllung. Am Ende habe ich jetzt einen kleinen Fladen erhalten quasi. Ähm, diesen äh, forme ich etwas äh, noch zurecht und äh, lege den nochmals zum Ruhen einfach beiseite. So fahre ich jetzt einfach mit dem Rest fort und äh, beginne erst mit dem Ausbacken, wenn ich allem Simmen gefüllt habe. Und äh, ja gleichzeitig kann der Teig auch nochmal schön ruhen. Nun drücke ich nochmal dem Simmen ganz vorsichtig nur mit den Fingerspitzen zu flachen Fladen. Die sollten von der Dicke her etwa 6 mm sein und in der Zwischenzeit erhitze ich eine beschichtete Pfanne. Äh, und Da gebe ich ein paar Tröpfchen vom Öl hinein und hebe dann direkt dem Simmen vorsichtig an und lege sie dann sofort in der heißen Pfanne. Eventuell noch zurechtformen, wenn der Teig sich ein wenig äh, deformiert hat. Und jetzt lasse ich die von beiden Seiten schön goldbraun ausbacken. Hier war leider noch mein Herz zu hoch eingestellt, deshalb ist die eine Seite etwas zu dunkel geworden, aber äh, geschmeckt hat es trotzdem. Also achtet darauf, dass die Hitze nicht zu hoch eingestellt ist, damit sie nicht so schnell anbrennen. Nach dem Ausbacken gebe ich dann dem Simmel auf ein Kuchengitter, um sie etwas abkühlen zu lassen. Wir essen sie immer ganz gerne lauwarm, dazu immer ein schön Glas Etei, also den marokkanischen Minztee und äh, ja, an dieser Stelle einfach genießen und ich wünsche euch einen guten Appetit und Psaoraha. <lacht> Ja, und das war es auch schon mit diesem Rezept. Probiert es aus, die schmecken wirklich mega lecker. Also es lohnt sich wirklich, sie nachzumachen. Ähm, statt Fett könnt ihr beispielsweise auch Gehacktes nehmen oder noch weitere Gemüsesorten hinzufügen, wie Zucchini oder geraspelte Möhren. Also da sind euch wirklich keine Grenzen gesetzt. Und äh, auf atlasküche.com findet ihr das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich wünsche euch jedenfalls noch viel Spaß beim Ausprobieren und würde mich sehr über euer Feedback freuen. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!